Durch ihre innere Ferne zu mir, dem Liebegeist, sind sie überwiegend auf sich selbst gestellt und müssen in dieser gefahrvollen Welt der Täuschungen nun immer schwierigere Situationen überwinden und dazu viele persönliche Probleme bewältigen, die sie aber, wenn sie in meiner inneren Nähe wären, verhindern könnten. Dass die gottverbundenen Menschen ständig mit neuen Schwierigkeiten konfrontiert werden, das war schon früher so und ist auch heute noch die Absicht der unsichtbaren erdgebundenen und unverbesserlichen Fallwesen, damit diese mich, den Liebegeist, vergessen und ebenso geistig orientierungslos wie die Menschen aus dem Fall leben. Wahrlich! So werden sie immer noch energieloser und sind dadurch für mehr oder weniger schwere Erkrankungen anfälliger und in Gefahrensituationen ohne himmlischen Schutz. Durch ihre geistige Unwissenheit und die religiöse Irreführung erkennen sie die vielen Gefahren nicht, in denen sie sich in dieser Scheinwelt stets befinden. Wann erlangen die gottverbundenen Menschen, die schon viele beschwerliche und leiderfüllte Inkarnationen durchlebt haben, endlich die geistige Weitsicht, um zu erkennen, dass jede ihrer seelischen Einverleibungen in ein physisches Kleid ein sehr riskantes und schmerzerfülltes Abenteuer ist. Ich spreche euch aus dem Inneren des Künders an, kommt nun heim, ihr habt genug für die tief gefallenen Wesen getan. Ich möchte euch nicht mehr leiden sehen. Vieles könnte mein Liebegeist euch nach der himmlischen Wahrheit suchenden Menschen zur Aufklärung und zum Selbstschutz noch mitteilen, doch die irdische Zeit die der Künder zur Verfügung hat, reicht dafür nicht aus, da er nicht nur dafür lebt, um meine himmlischen Botschaften zu empfangen. Jeden Tag zahlreiche Stunden zu sitzen, um konzentriert mein Liebewort aus dem Inneren zu empfangen, es gleichzeitig niederzuschreiben und danach noch nach dem Sinn zu prüfen, das schafft kaum ein auf mich, den Liebegeist, ausgerichteter medialer Mensch über viele Jahre ohne gesundheitliche Schwierigkeiten. Bitte versetzt euch in die Situation eines im Siegenkünders. Seine nervliche Anspannung bei der inneren Wortaufnahme aus meinem himmlischen Herzen, der universellen Lebensquelle, ist immer enorm groß und durch die lange sitzende Tätigkeit leidet er unter Bewegungsmangel. Das führt dann zu Kreislaufproblemen und Durchblutungsstörungen in der unteren Körperregion. Ab und zu warnt mein Liebegeist die fleißigen Künder vor Übereifer beim inneren Wort. Doch wer sie genauer kennt, der weiß, weshalb sie alles geben, was ihnen möglich ist. Ihr seelisches Bewusstsein ist so stark von meinem Liebelicht durchstrahlt, dass ihre Seele die geistige Oberhand über ihren Menschen hat. Sie lässt es zu, dass der Mensch über Stunden bei der Botschaftsaufnahme aus dem Ich Bin Liebestrom macht, weil sie davon wesentlich profitiert. Bei der Durchgabe einer Botschaft werden ihr viele himmlische Energien geschenkt, die sie für ihre himmlische Rückkehr im Inneren selbst speichert. Zudem deckt sie mit meiner und der Hilfe himmlischer Wesen im Tiefschlaf des Menschen ihre Verstöße gegen die himmlischen Lebensregeln und herzlichen Eigenschaften rasch auf und bringt sie mir in ihrem Lebenskern bereuend zur Umwandlung. Das ist die schnellste Reinigungsmöglichkeit einer belasteten Seele, die es gibt. Wenn Künder über mehrere Jahre meine Botschaften aus dem himmlischen Liebestrom aufnehmen, dann wird dadurch ihre innere Seele energetisch stark aufgeladen. In diesem für sie erfreulichen Energiezustand lässt sie den Übereifer ihres Menschen zu, das ist aus ihrer Bewusstseinssicht und auch aus meiner himmlischen Sicht verständlich. Sie riskiert durch ihren Menschen alles, damit geistig verirrte Menschen und ihre Seelen durch meine Botschaftshinweise die himmlische Orientierung wieder erlangen bzw. sich geistig zurechtfinden können. In ihrem Bewusstsein bzw. in ihrer Lichtpartikelstruktur ist sie fortwährend auf das ewige feinstoffliche Leben ausgerichtet. Darum hat sie keine Bange, ihr menschliches Kleid durch den Übereifer ihres medialen Menschen, Künder, vorzeitig zu verlieren, weil für sie das Wirken im himmlischen Heilsplan für die Gesamtschöpfung im Geiste das erfreulichste und höchste Erlebnis ist. Das spürt auch ihr Mensch von innen, darum übergeht er öfter die inneren Warnsignale seiner Körperzellen und auch meine, die ihm mitteilen sich auszuruhen oder seine Tätigkeit zu beenden. Doch mein Liebegeist mischt sich in das selbstständige Vorgehen der Seele und des Menschen nicht ein, weil sie beide freie Wesen sind und selbstverantwortlich entscheiden können, wie lange sie sich in ihrer Tätigkeit abmühen und ihre Lebensenergien dafür einsetzen. Versucht euch bitte in die wenigen emsigen himmlischen Künder in der irdischen Vergangenheit und auch in der Gegenwart hinein zu empfinden und sie zu verstehen. Sie sind heute ebenso wie früher in die Energieströme meines Liebegeistes, die in ihr seelisch-menschliches Bewusstsein einfließen, verliebt, weil sie geistig anhebende und beglückende Empfindungen und Gefühle beim Empfang meines Liebewortes haben. Doch ab und zu ermahne ich sie, sich mit der Botschaftsaufnahme zu mäßigen. Diese Mahnungen können sie aber in ihrer unbegrenzten Wesensfreiheit überhören, weil sie für die eventuell aufkommenden gesundheitlichen Schwierigkeiten selbst verantwortlich sind. Sie befinden sich aber trotzdem im himmlischen Lebensgesetz, weil sich die himmlischen Wesen bei ihren Schaffungseinsätzen neuer Welten oder anderen Aktionen und Beschäftigungen in der Dauer uneingeschränkt lange betätigen können. Darum verstoßen M. Siegekünder bei wiederholten überlangen Botschaftsaufnahmen nicht gegen die himmlischen Lebensregeln. Doch sie stellen sich gegen die von den früheren Fallwesen geschaffenen Naturgesetze dieser grobstofflichen Welt. Bei der Schaffung des Menschen haben sie zu seinem Lebenserhalt verschiedene chemisch-physikalische Funktionen in die Gene programmiert. Diese erlauben es nicht dass der menschliche Körper mit seinem Zellenstaat über einen längeren Zeitraum einem Stress ausgesetzt ist bzw. überfordert wird. Das bedeutet, dass ein Mensch, der sich bei seinen geistigen oder körperlichen Tätigkeiten einer großen nervlichen Anspannung länger aussetzt, weil er vergisst, sich rechtzeitig auszuruhen, dies nicht unbeschadet überstehen kann. Wahrlich, der Dauereinsatz eines Menschen, der mehreren Beschäftigungen am Tage nachgeht, ohne sich auszuruhen und sich nur wenig Schlaf zu später Nachtstunde gönnt, wirkt sich einmal auf sein Immunsystem bzw. auf seine Gesundheit negativ aus, weil sich das menschliche Nervensystem zunehmend verkrampft und aufgrund dessen die Zellen eine energetische Unterversorgung erleiden. Wenn der körperliche Erschöpfungszustand länger andauert, dann führt dies eines Tages dazu, dass massive gesundheitliche Störungen auftreten. Vor vielen kosmischen Äonen haben tiefgefallene feinstoffliche Wesen, die durch enorme Verschwendungen ihrer ins Fallsein mitgebrachten himmlischen Energien zunehmend schwächer wurden, jedoch keine zweipoligen Nachschubenergien aus der himmlischen Energiequelle über ihren Lebenskern haben wollten, diese Welt und den Menschen erschaffen. Ihre Absicht war es sich immer wieder in ein menschliches Kleid zu inkarnieren und ihre Seele durch die aufgenommene grobstoffliche Nahrung, dann durch die energetisch geladenen irdischen Elementarteilchen und dazu auf Umwegen durch hinterlistige Verhaltensweisen bei energiereicheren Menschen mit einpoligen Kräften aufzuladen. Damit die Energien des Menschen, diese werden ihm im Embryonalzustand zu einem Teil von seiner inkarnierten Seele und zu einem geringeren Teil von seiner Mutter in die Genbasen übertragen, nicht zu schnell verbraucht werden, haben die Fallwesen in die atmosphärischen Schichten des Erdplaneten einen Tag- und Nachtrhythmus programmiert. Diese Funktionsprogramme bewirkten, dass es bei der Erde während ihrer Sonnenumkreisung auf der vorgegebenen Lichtbahn zur Planetendrehung um die eigene Achse kam. In die Gene des Menschen programmierten sie auch Lebensgrundsätze, die auf seine Zellen und sein Oberbewusstsein einwirken damit die Energien in den Genbasen vom Menschen in nur wenigen irdischen Jahren nicht übermäßig verbraucht werden. Diese lauten sinngemäß, der Mensch solle täglich nur eine bestimmte Zeit tätig sein und seine Tagesenergien gut einteilen, damit er die im nächtlichen Tiefschlaf aufgenommen Kräfte in den Zellen nicht vorzeitig verbraucht. Er soll sich nach einigen Stunden einer Tätigkeit wieder entspannen, kurz ruhen und sich auch rechtzeitig zum Nachtschlaf begeben damit seine Zellen aus den Glennbasen für den neuen Tag wieder mit ausreichenden Energien versorgt werden können. Diese vorgegebene Gesetzmäßigkeit für den menschlichen Körper haben leider viele Künder nicht beachtet bzw. übergangen. Sie glaubten fälschlich, durch meine ergiebigen Liebekräfte, die sie bei der Inspiration dankbar aufgenommen und körperlich-geistig sehr belebt haben, könnten sie sich über die vorgegebenen menschlichen Lebensgrundsätze hinwegsetzen und trotz ihres Dauereinsatzes von physischen Schäden verschont bleiben. Aus ihrer herzlichen Bereitschaft, im Heilsplan für die Gesamtschöpfung zu wirken, haben sie ihre inneren Körperwarnsignale bezüglich Ruhe, Entspannung und rechtzeitigem Nachtschlaf überhört. Sie fühlten sich durch die zusätzlichen Liebekräfte aus dem inneren Wort körperlich oft sehr aufgeladen. Deshalb konnten sie am Tage ein viel größeres Arbeitspensum leisten. Wegen ihrer körperlichen Energiestärke neigten sie dazu, sich geistig und physisch zu überfordern bzw. ihre Leistungsgrenze durch Unachtsamkeit und Falscheinschätzung zu überschreiten. Wahrlich, unermüdlich war ihr Einsatz und Durchhaltevermögen in vielen Lebensbereichen und sie verausgabten sich geistig und körperlich zu sehr. Ihr eifriger Tatendrang und Unternehmungsgeist wurde in der irdischen Vergangenheit bis in die heutige Zeit vielen Kündern zum Verhängnis. Viele erkrankten schwer oder verloren frühzeitig durch den plötzlich aufgetretenen Herzstillstand ihr physisches Leben. Das Leben vieler aufrichtiger Künder wurde durch Religionsfanatiker auch sehr oft vorzeitig und gewaltsam ausgelöscht, weil sie von Aussagen aussprachen oder niederschrieben, die gegen deren religiöse Irrlehre gerichtet waren. Das ist aus meiner himmlischen Sicht eine traurige Tatsache bei Kündern, die für die frühere himmlische Rückkehr der irregeführten, inkarnierten himmlischen Heilsplanwesen und die Beendigung des Falls ihr Bestes gaben. Wahrlich, aus meiner und der Sicht der himmlischen Wesen ist das Wirken im himmlischen Heilsplan. Er wurde zur Rückführung aller gefallenen Wesen ins Himmelreich und Vorbereitung für die Vereinigung der geteilten Schöpfung gemeinsam von den himmlischen Wesen ins Leben gerufen, das höchste und wichtigste, wofür sich ein Wesen in der Gesamtschöpfung einsetzen kann. Sich auf dem dunkelsten Planeten der Fallschöpfung Erde, zu inkarnieren und auch noch helfend für die tief gefallenen Wesen zu wirken, ist wahrlich die schwierigste Aufgabe die ein himmlisches Wesen oder ein geistig höher entwickeltes jenseitiges Wesen aus lichtvollen Fallbereichen freiwillig übernehmen kann. Darum ist eine unbeschreibliche Freude im Himmelreich, wenn ein Künder wieder eine Botschaft aufnimmt, weil durch die ihm enorm zufließende Energie aus meinem himmlischen Herzen, der Allseins Energiequelle, das gesamte Fallsein und zum gerechten Ausgleich auch das himmlische Sein in der Schwingung angehoben werden. Das geschieht deshalb. Weil die beiden Schöpfungen energetisch stets ausgeglichen sein müssen, denn sie werden von der gemeinsamen Urzentralsonne am Leben erhalten, bis das gesamte Fallsein ins Himmelreich zurückgeholt wird. Könnt ihr euch dieses bedeutende kosmische Ereignis schon einigermaßen vorstellen? Große Freude ist bei den himmlischen Wesen und in meinem größten Schöpfungsherzen, wenn es euch herzensguten Menschen gelingt, beständig und zielstrebig den inneren Weg in eure Lichtheimat zu gehen. Es ist aus meiner himmlischen Sicht auch verständlich, dass es euch nicht möglich ist, geistig so schnell wie ein Künder zu reifen, der ständig aus meiner himmlischen Wissensquelle schöpft. Doch es freut mich sehr, wenn es euch jeden Tag von Neuem wieder gelingt, euch auf mich, den Liebegeist in eurem Inneren, durch euer Herzensgebet bzw. eure herzliche Zwiesprache mit mir gut auszurichten und ihr dadurch im seelisch-menschlichen Bewusstsein höher schwingt. Ich freue mich auch mit eurer inneren Seele, wenn es euch möglich ist, einige Wissensdetails von den edlen himmlischen Wesenseigenschaften in euer tägliches Leben einzubeziehen und euch dadurch wieder ein unschöner Wesenszug oder ein himmlisch fernes Verhalten auffällt und ihr dann herzlich bereit seid, euch positiv zu verändern. Nehmt bitte die für euch himmlischen Heimkehrer sehr wichtigen Aussagen meines universellen Liebegeistes in euer seelisch-menschliches Bewusstsein auf und denkt einmal tiefgründiger darüber nach, durch Selbstehrlichkeit und Ehrlichkeit zu allen Menschen befreit sich eure Seele am schnellsten von aufgenommenen Gesetzesverfehlungen. Die Selbstehrlichkeit ist der kostbarste Schlüssel zur seelischen Befreiung von herrschsüchtigen, scheinfrommen und böswilligen Verhaltensweisen, die es im Himmelreich nicht gibt. Durch das nach und nach verwirklichte himmlische Wissen aus Botschaften von selbstehrlichen und geistig weit gereiften Kündern kann das seelisch-menschliche Bewusstsein eine ständige geistige Erweiterung erlangen und die Seele des Menschen durch die stetige Befreiung von ungesetzmäßigen Speicherungen dem Himmelreich ein großes Wegstück näher kommen. Ist euch dies schon bewusst geworden? Viele gottverbundene Menschen haben aus geistiger Unwissenheit Angstgefühle, wenn sie an ihr menschliches Ableben denken. Sie können sich ein Leben ohne ihren feststofflichen Körper und ohne diese Welt nicht vorstellen. Das dürftige religiöse oder geistige Wissen kann ihnen ihre Angst nicht nehmen. Deshalb versucht mein Liebegeist, den nach der himmlischen Wahrheit suchenden Menschen einige Hinweise zu geben, die ihnen nützlich sein können, die Todesfälle nahestehender geliebter Menschen und die eventuell daraus entstandenen Angstgedanken um ihr Ableben aus einer ganz anderen Sicht zu betrachten um dann geistig mehr darüber zu stehen. Wahrlich, eine geistig weit gereifte Seele versucht ihrem Menschen, wenn ein ihm nahestehender geliebter Mensch plötzlich verstarb und er bei dieser Nachricht im ersten Moment traurig wurde und darüber weinte, durch innere Gedankenbilder verständlich zu machen, dass er um ihn nicht trauern soll, weil seine Seele in anderen kosmischen Bereichen weiterlebt. Mit eurem geistigen Wissen und meiner inneren Hilfe wird es euch bald gelingen, über eure schmerzliche Lebensphase hinwegzukommen. Deshalb bitte ich euch, trauert nicht um Verstorbene, denn sonst zieht ihr deren Seele an und sie empfindet eure traurigen Gedanken und weint sehr über eure tiefe Bedrückung bzw. euren Herzensschmerz. Das führt dazu, dass sie sich von euch nicht lösen kann und eventuell dadurch erdgebunden bleibt. Ihr Menschen mit einem umfangreicheren geistigen Wissen, habt bitte auch keine Bange dass ihr euer aufgenommenes menschliches Wissen und eure Erkenntnisse durch das Ableben verlieren könntet. Alles bleibt euch weiterhin erhalten, weil jede Seele den auf der Erde zuletzt gelebten Stand ihres menschlichen Bewusstseins ins feinstoffliche Sein mitnimmt. Es ändert sich bewusstseinsmäßig nicht viel, außer wenn sich die geistig erwachte Seele im menschlichen Leben von vielen ungesetzmäßigen Speicherungen mit meiner Hilfe befreien konnte, Ihr Bewusstsein dadurch viel lichter wurde und an den menschlichen Bewusstseinsspeicherungen zur Rückschau kein großes Interesse mehr hat. Beim Übergang ins jenseitige feinstoffliche Leben spürt eine geistig erwachte Seele natürlich viel mehr als der eingeengte Mensch in seinem Zellbewusstsein. Sie nimmt seinen menschlichen Charakter und seine Wesenszüge als Speicherungen in ihrem Bewusstsein in die jenseitigen Bereiche mit. Diese wird sie mithilfe meines Liebegeistes und der himmlischen Wesen nach und nach bewusst verändern wollen, da sie sehr daran interessiert ist, ihr früheres Wissen über das himmlische Leben und jenes Bewusstsein wieder zu erlangen, das sie zu dem Zeitpunkt hatte, als sie sich vom Himmelreich verabschiedete. Dies geschieht aber nicht sofort, sondern stufenweise mit meiner sich ihr stets anbietenden Hilfe. Ihre menschlichen Bewusstseinsspeicherungen überträgt die Seele nach und nach in eine von ihr angelegte Speicherdatei des Inneren Selbst, es ist das Unterbewusstsein der Seele, worin nicht nur die Lebensspeicherungen von ihrer früheren himmlischen Existenz, sondern auch sämtliche Speicherungen der irdischen Leben und die von den Leben auf feinstofflichen Fallplaneten aufbewahrt werden. Durch diese sehr wichtige Maßnahme wird die jenseitige Seele in ihrem Bewusstsein dann nicht mehr von den abgelegten früheren Lebensspeicherungen beeinflusst bzw. unbewusst gesteuert und kommt so mit dem neuen Leben auf einem lichtvollen Planeten im Fallsein schnell zurecht, der ihrem momentanen Lichtbewusstsein und ihrer Schwingung entspricht. Falls sich eine Heilsplanseele noch einmal inkarnieren möchte, um sich helfend für die Gesamtschöpfung einzusetzen, dann nützen ihr die früheren irdischen Speicherungen aus ihrem Inneren selbst sehr viel, da sie nachts zur Orientierung ihres Menschen daraus wichtige Wissensdetails immer wieder hervorholen kann. Diese überträgt sie ihm zur Speicherung in die Gene, dem menschlichen Unterbewusstsein. Irgendwann am Tag übermittelt sie ihm diese ins Oberbewusstsein. Das ist ihr aber nur dann möglich, wenn er sich in der äußeren und inneren Stille befindet. Anderenfalls verlegt sie diese wichtige Übermittlung in kurz eingeblendeten Bildern, die der Mensch in Gedanken registriert, auf andere Tage, an denen er ruhiger und höher schwingt und für innere Impulse aufnahmefähiger ist. Eine geistig erwachte Seele mit einem höheren Bewusstsein ist immer darauf bedacht, dass ihr Mensch auf die geistige Erweiterung ausgerichtet ist und gerne ein neues Wissen aufnimmt, das ihm dazu verhilft aus der einengenden Lebensweise der Weltmenschen herauszufinden. Sie versucht auch, wenn er schon viel geistiges Wissen und viele Lebenserfahrungen gesammelt hat und die Täuschungen in dieser Welt durchschauen konnte, ihn in die Richtung eines religionsfreien Lebens zuweisen. Sie weiß von mir, dem universellen Liebegeist, dass keine Religionsgemeinschaft in dieser Welt oder in den jenseitigen Fallbereichen von mir stammt, sondern von früheren Religionsfanatikern gegründet wurde. Diese verfolgen eigensüchtige Ziele und deshalb unterstütze ich keine der Religionen oder geistigen Gruppen mit meinen Liebekräften. Leider haben viele gottverbundene Menschen Angst vor dem Ableben bzw. davor, in einen anderen, ihnen noch unbekannten feinstofflichen Zustand überzutreten und in einer jenseitigen Welt in ihrem Lichtkörper weiterzuleben, der dem Menschen im Aussehen und in der Struktur anfangs noch ähnelt. Sie glauben irrtümlich. Sie bzw. ihre Seele würde im Jenseits völlig verändert ankommen. Dies ist aber nicht der Fall, weil der Seele keine menschlichen Speicherungen vom irdischen Leben verloren gehen. Ihr werdet vielleicht nun wissen wollen, was geschieht, wenn euer Mensch plötzlich durch ein schicksalhaftes Ereignis oder nach einer schweren Krankheit ablebt und sich eure Seele aus dem physischen Körper, ihrem menschlichen Kleid, herausbegibt. Nun. Sie nimmt also die letzten menschlichen Eindrücke ins Jenseits mit und dazu alle ihr durch das menschliche Leben übertragenen Gefühle und Empfindungen sowie seine Lebensweise, sein Wissen und seine Erfahrungen aus dieser Welt, die zusammen das menschliche Bewusstsein gebildet haben. Ich wiederhole und erweitere meine Schilderung, damit ihr euch das noch unbekannte Geschehen bei einer hinübergegangenen Seele besser vorstellen könnt und dadurch eure noch vorhandene Angst vor dem Ableben schwindet. Durch euer neues tiefgründiges Bewusstseinswissen kann in euch stattdessen Gelassenheit, aber auch eine freudige Aufbruchsstimmung für euer zukünftiges Leben ohne Leid und Sorgen einziehen, das ihr dann in einer lichtvollen Welt in feinstofflicher Teilchenstruktur weiterführen werdet. Für euch himmlische Heimkehrer ist es so wichtig, dass ihr das irreführende, beängstigende Bild vom Tod, womit euch geistig unwissende Menschen Angst gemacht haben, in eurem Bewusstsein löscht und dafür mit einem Bild des sich immer fortsetzenden freudigen Weiterlebens ersetzt, dann werdet ihr gegenwärtig und in der Zukunft leichter und furchtfrei in dieser gefahrvollen Welt leben. Es ist nun einmal so im menschlichen Leben, dass keiner von euch vom menschlichen Ableben verschont bleibt und ihr auch nicht im Voraus wisst, wie lange ihr im Erdenkleid noch leben werdet. Euer Leben kann schon im nächsten Augenblick plötzlich zu Ende sein und eure innere feinstoffliche Seele geht in die jenseitigen Lebensbereiche. Gegen diese unwürdige und leidvolle menschliche Lebensweise, Geburt und Sterben, können die himmlischen Wesen und ich, der universelle Liebegeist, im Moment der bestehenden Schöpfungsteilung nichts machen, weil die abtrünnigen Wesen das Recht dazu haben, in ihren Fallwelten ihrer gewünschten Lebensweise so lange nachzugehen bis die im himmlischen Sein mit ihnen abgemachte Frist in kosmischen Äonen abgelaufen ist. Dieses Ereignis steht euch kurz bevor. Wahrlich, nach dem menschlichen Ableben und eurem Herausbegeben aus dem leblosen Körper werdet ihr euch mit eurem Bewusstsein in einem energetisch-feinstofflichen Zustand befinden. Wenn ihr durch euer verwirklichtes Wissen und eure Lebenserfahrungen geistig schon ziemlich gereift seid und aus Überzeugung und innerem Freiheitsdrang religionsfrei gelebt habt, dann werdet ihr als Lichtwesen, Seele, nicht von jenseitigen Glaubensführern oder von Angehörigen einer Religionsgemeinschaft, sondern von freiwilligen himmlischen Wesen herzlich begrüßt. Sie begleiten euch durch einen Lichttunnel von einer Welt in die andere, dorthin, wo sich euer Leben fortsetzt für euch erfreulich oder nicht, je nachdem wie eure Lebensweise im Erdenkleid war. Dort wird euer vorübergehendes Leben mit bekannten und unbekannten Wesen so lange weitergehen, bis ihr zu meiner und der himmlischen Wesenfreude bereit seid, weitere himmlische Eigenschaften und Lebensregeln ins Bewusstsein aufzunehmen. Das kann aber nur dann geschehen, wenn ihr diese gegenüber den Planetenwesen auch umsetzt. Geschieht dies von euch aufrichtig und herzlich? Dann wandelt sich euer Bewusstsein in die himmlische Richtung und ihr werdet nach einem kosmischen Zeitablauf von einer höher schwingenden, lichtvolleren Fallwelt, die sich näher dem himmlischen Sein befindet, angezogen. Das ist der jenseitige geradlinige Rückweg ins Himmelreich für jene Wesen, die sich nicht mehr in eine niedriger schwingende Welt in den Fallbereichen begeben wollen, wo sich ihre ehemaligen Familienangehörigen, Freunde und Partner noch aufhalten. Zu eurer geistigen Orientierung weise ich euch weiter in das für euch unsichtbare Geschehen des menschlichen Ablebens ein. Im Augenblick des Herausschlüpfens der Seele aus dem leblosen Körper kann manche geistig unwissende Seele noch nicht erkennen, dass sie sich ohne ihren physischen Körper im Jenseits befindet, weil die Speicherungen aus dem menschlichen Leben sie noch sehr täuschen, deshalb sieht sie sich wie früher als Mensch. Dies kann sich erst dann ändern, wenn sie eine Bewusstseinsveränderung mithilfe meines Liebegeistes und himmlischer Wesen anstrebt und sich immer mehr auf das feinstoffliche Leben einstellt. Durch ihre neue Lebensausrichtung und die Verwirklichung weiterer edler himmlischer Eigenschaften sieht sie sich mit innerer Freude immer mehr als ein strahlendes Lichtwesen. Dann wird es ihr einmal möglich sein, nicht mehr wie ein Mensch zu gehen, sondern sie erfährt durch die Einweisungen der himmlischen Wesen, wie sie sich auf den Lichtbahnen fortbewegen und endlich wieder die Leichtigkeit ihres Lichtkörpers glückselig wahrnehmen kann, die sie nach dem Wechsel ins feinstoffliche Jenseits noch nicht hatte. In solch einem Lebenszustand will kein jenseitiges Wesen mehr etwas von dieser Welt der Menschen wissen. Deshalb habt bitte keine Angst vor dem menschlichen Ableben. Mein Liebegeist nimmt euch keine Speicherung weg die ihr noch haben wollt, weil ich immer die uneingeschränkte Freiheit jedes Wesens beachte und mich auch immer daran halte. Anmerkung: Über das menschliche Ableben informierte uns der Gottesgeist ausführlich in der Botschaft, was der Mensch in der Sterbephase und nach dem Tod die Seele im Jenseits erleben Botschaft in fünf Teilen die himmlischen Wesen wollten ihr Leben im reinen Sein vollkommen frei gestalten und deshalb verankerten sie nach der gemeinsamen demokratischen Abstimmung die uneingeschränkte Wesensfreiheit in ihrem himmlischen Lebensprinzip. Aus diesem Grund kann ich, der Liebegeist im Ich Bin, mich gegenüber den himmlischen Wesen auch nicht anders als ebenso freiheitlich verhalten. Meine Schilderung soll euch zum weitsichtigen geistigen Denken anregen und euch erkennen lassen ist so ein freiheitsliebendes, unpersönliches himmlisches Liebewesen, wie ich es bin und ebenso die himmlischen Wesen, keine Herrscher- und Machtfunktion ausüben können. Deshalb kann es nicht sein, dass ich einem Oberhaupt einer religiösen Organisation die Weisung gab, mit Macht und Herrlichkeit über Königen, Fürsten und dem Volk zu stehen und in Prunk zu leben, damit das religiöse Volk zu ihm, der manchmal auf einem Thron sitzt, schwärmerisch und ehrfurchtsvoll aufschaut, sich vor ihm verneigt und vielleicht auch noch seine Hand küsst. Vielleicht werden meine Hinweise bei manchen aufrichtigen und demütigen Menschen eine innere geistige Neuorientierung und einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel auslösen, die ihnen zu einem religionsfreien und selbstständigen Leben sehr nützlich sein werden. Dass die himmlischen Wesen einmal im himmlischen Sein für sich die Lebensmöglichkeit gewählt haben, ein vollkommen freies, selbstständiges und unabhängiges Leben ohne Einmischung anderer Wesen und meines Liebegeistes zu führen, darüber sind sie sehr glücklich und froh. Nur durch ihre freie, herzliche und demütige Lebensweise können sie friedvoll in der Einheit zusammenleben und freudig und ohne Konflikte miteinander neue Planeten erschaffen, diese herrlich gestalten und mit neuem Leben besiedeln. Das Gleiche gilt ohne Ausnahme für die tiefgefallenen Wesen auf der Erde und den Wesen in allen Fallbereichen. Aus meiner himmlischen Sicht der Wesensfreiheit haben sie die Möglichkeit immer unverändert frei zu leben. Doch ihre bisherige mehr oder weniger eingeschränkte oder unfreie Lebensweise, die den herzlichen und sanften himmlischen Eigenschaften und gerechten Lebensregeln überwiegend nicht mehr entspricht, brachte ihnen bisher viel Leid, Kummer und Sorgen ohne Ende. Ihr großes Herzensleid versuchte ich, der universelle Liebegeist, mit unzähligen freiwilligen himmlischen Lichtboten ihnen zu ersparen, doch leider hatten wir nur bei wenigen lichtschwachen, sehr belasteten Wesen Erfolg. Diese einsichtigen, von leidvollen Ereignissen sehr gezeichneten Wesen hatten vom Leben in verschiedenen Fallwelten genug, deshalb nahmen sie meine Weisungen über himmlische Lichtboten für ihren himmlischen Rückweg dankbar an. Doch wenn sich die Wesen nicht zum Positiven verändern und eine sehr niedrig schwingende Lebensweise führen, dann habe ich keine Möglichkeit ihnen in Gefahrensituationen beizustehen, das heißt, sie befinden sich bei verheerenden Naturkatastrophen oder verhängnisvollen tragischen Ereignissen im Alltag außerhalb meines himmlischen Schutzes. In dieser niedrig schwingenden gegensätzlichen Welt kann ich, der Liebegeist, kaum wirksam werden. Auch den gottverbundenen Menschen kann ich kaum helfen, da sich die meisten von ihnen den unzähligen Täuschungen und Abartigkeiten verschrieben haben. Sie leben noch gerne in dieser Welt, unbewusst gesteuert durch ihre unreellen Wünsche und Vorstellungen niedriger Art, und ziehen deshalb gleichgeartete erdgebundene Seelen an, die durch den Eintritt in ihre Aura sich durch sie vergnügen. Deshalb befinden sie sich ohne meinen Schutz und schweben in manchen Gefahrensituationen sogar in Lebensgefahr. Von einem Augenblick zum anderen kann sie einen Schicksalsschlag treffen, den sich aber verhindern könnte, wenn sie sich mehr für eine edle, herzliche und höher schwingende Lebensweise öffnen würden. Da viele gottverbundene Menschen religiös irregeführt sind und sich nicht vorstellen können. Dass sie in einer von den tief gefallenen feinstofflichen Wesen geschaffenen materiellen Welt und in einem für diese Wesen zum Ausleben ihrer niederen Gesinnungen geschaffenen materiellen Körper mit ihrer Seele leben, geschieht ihnen durch ihre geistige Unwissenheit schon lange unsagbares Leid. Ihnen möchte ich mit meinen himmlischen Botschaften helfen, doch sie lehnen den Blick in die himmlische Richtung noch ab, weil sie sich das himmlische Leben durch die religiöse ihre Führung anders vorstellen. Aufgrund des himmlischen Freiheitsprinzips ist mir und allen himmlischen Wesen sowie auch den zurückkehrenden Wesen in der Fallschöpfung, die sich immer mehr auf die himmlischen Lebensregeln orientieren, keine Einmischung in das Planetenleben der Menschen und ihrer Seelen erlaubt. Deshalb versuche ich die gefallenen Wesen auf der Erde über Umwege, aus dem Hintergrund, über selbstehrliche Künder anzusprechen. Das gelang mir bisher schlecht weil die meisten Künder nach der anfänglichen guten Aufnahme der Botschaften überheblich wurden. Ihr hochmütiges Benehmen gegenüber ihnen nahestehenden Menschen nahm immer mehr zu, weil sie sich als angeblich von mir, dem universellen Liebegeist, auserkorene und höher gestellte Menschen hielten und dann irrtümlich glaubten, sich das Recht nehmen zu dürfen, sich über andere Menschen zu stellen und diese zum Beispiel in eine gemeinnützige Beschäftigung nach ihrem Bewusstsein zu führen. Ihr überhebliches Verhalten führte dann dazu, dass sie sich ins gegensätzliche Lebensprinzip der Fallwesen begaben und sich nun auch in dieser Schwingung befinden. Aus diesem Grund ist es ihnen nicht mehr möglich, sich mit ihrer Seele im hochschwingenden zweipoligen himmlischen Liebestrom aufzuhalten und mein Lichtwort aufzunehmen. Wahrlich, entgegen unserem unpersönlichen himmlischen Leben, das ohne persönliche Führung stattfindet ist diese Welt von den tief gefallenen Wesen nur für ein personenbezogenes Leben geschaffen worden. Aus diesem Grund sind nun auch die gottverbundenen Menschen in ihr personenerhebendes und herrschendes Führerleben mit eingebunden. Sie merken nicht, dass sie sich in einem falschen Lebenssystem befinden, da die menschlichen Gene sie in dieser Weise steuern. Aus Unwissenheit geraten sie in ihren Tätigkeiten in Führerrollen, ohne zu ahnen, dass sie gegen die himmlischen Richtlinien leben. Wahrlich? Für alle gottverbundenen Menschen mit der herzlichen Absicht ins himmlische Sein zurückzukehren ist das Leben in dieser Welt der Gegensätze ein großer Trugschluss. Deshalb werden auch die meisten Künder ein Opfer der Höherstellung ihrer Anhänger und der Menschen aus dem Fall. Durch sie konnte ich am Anfang so lange kleine Ansätze über das himmlische Leben übermitteln, bis sie damit begannen, sich persönlich in den Vordergrund zu stellen und von ihren Anhängern Schmeicheleien und Verirrungen entgegennahmen. Aufgrund ihrer himmlisch entgegengesetzten Verhaltensweisen konnten sie meine Mitteilungen nicht mehr aus dem hochschwingenden zweipoligen Ich Bin-Liebestrom schöpfen. Sie merkten nicht mehr, dass sie sich nun ins einpolige Lebenssystem der tief gefallenen zerstörerischen Fallwesen begaben. Wahrlich, diese wollten vor mehreren kosmischen Äonen bewusst nicht mehr unsere herzlichen, demütigen, sanften und einfühlsamen himmlischen Wesenseigenschaften leben sondern sich stattdessen als angesehene Persönlichkeiten präsentieren, um im Scheinlicht dieser Welt viele Bewunderungskräfte zu erhalten. Auf diese Weise programmierten sich die gleichgültig gewordenen Fallwesen und alle strebten danach und hoffen auch heute noch unbewusst, dass für sie in einem Lebensbereich der Zeitpunkt kommt, wo sie berühmt sind oder in einer bestimmenden Position im Mittelpunkt anderer stehen, die sie darum beneiden. Jene Wesen, die sich dies in vielen Inkarnationen erfüllt haben, weisen heute eine nicht zu überbietende Selbstherrlichkeit, Arroganz und täuschende Wesenszüge auf, die viele gläubige Menschen, die sich selbst noch nicht kennengelernt haben, so sehr irreführten, dass sie diese verehrend bejubeln. So geschieht es schon seit Jahrtausenden bis heute auf dieser Erde im weltlichen und religiösen Bereich. Bei vielen Kündern, die von ihren überheblichen Verhaltensweisen noch nicht frei waren und das gegensätzliche Lebenssystem der Fallwesen noch nicht durchschauten, versiegte meine Liebequelle. Sie ahnten diese Tatsache nicht und zogen aus ihrem Unterbewusstsein und aus ihren Seelenhüllen nur noch angelesenes oder gehörtes religiöses Speicherwissen, ähnlich einer Inspiration, in ihr Oberbewusstsein. Dieses stammt hier aus mehreren Leben ihrer Seele in dieser Welt oder aus Existenzen anderer jenseitiger Fallwelten, wo sich ihre Seele entsprechend ihres Bewusstseins und ihrer Belastungen mehrmals aufgehalten hat. Es ist ein Mischgutwissen weil das menschliche und seelische Unterbewusstsein aus dem Leben des Menschen oder der Seele ständig Wissensdetails und Handlungen speichert und in einen entsprechenden Lebens- bzw. Zuständigkeitsbereich nach der jeweiligen Frequenz einsortiert und ablegt. Aus diesen inneren Speicherdateien, worin sich ein großes Wissen befindet, das sich zu fortlaufenden Bildern mit bestimmten Aussagen verknüpft, schöpft dann der mediale Mensch ein vermischtes Wissen. Es hat meistens keine Übereinstimmung bzw. keine geistige Verwandtschaft oder Gleichheit mit dem himmlischen Leben, weil das seelisch-menschliche Bewusstsein mit himmlisch-fremden Lebensspeicherungen belastet und überdeckt ist. Die Abrufung kommt nur deshalb zustande, weil er durch das Herzensgebiet in seinem menschlichen Bewusstsein kurzzeitig etwas angehoben war, jedoch dann beim inneren Hineinhören nicht mehr die hohe Schwingung erreichte um aus dem zweipoligen Liebestrom über seinen seelischen Lebenskern meine Liebesprache zu vernehmen. Da der mediale Mensch vorher sein Bewusstsein gedanklich auf eine Offenbarung ausrichtete, vernimmt er aus seinem seelisch-menschlichen Unterbewusstsein ahnungslos dieses gespeicherte Wissen, das sich in Bruchteilen von Sekunden zu einer Offenbarung zusammenfügte, und dieses spricht er nun aus oder schreibt es nieder. Ist dies öfter bei ihm der Fall, dann schalten sich Jenseitige Erdgebundene religiöse Seelen dazu und inspirieren den ahnungslosen medialen Menschen, mit schlimmen Folgen für ihn. Wahrlich, dies erfolgt bei allen gefallenen Kündern durch Unkenntnis der himmlischen Lebensregeln. Das ist eine große Tragik, vor allem für die ehemaligen gefallenen Künder, die schon vor Jahrtausenden auf dieser Erde begannen und sich auch heute noch fortsetzt. Dies betrifft auch die gottverbundenen Menschen. Die Abrufungen aus dem seelisch-menschlichen Unterbewusstsein eines gefallenen Künders hörten oder lasen und dieses Wissen in der Welt verbreiteten. Sie wollten ihr Bestes geben, doch aus geistiger Unwissenheit und durch viele aufgenommene Falschinformationen lösten sie aus meiner himmlischen Sicht bedauernswerterweise eine große geistige Verwirrung bei den gottverbundenen Menschen aus. Doch so einen chaotischen Zustand im Bereich des religiös-geistigen Wissens wollten natürlich die dunklen, und verbesserlichen Seelen aus dem Fall und auch ähnlich geprägte Menschen, die dies unbewusst weiter unterstützen. Es gibt nur eine Möglichkeit für Künder, wenn sie beständig aus dem himmlischen Ich Bin-Liebestrom meine Liebesprache über ihren seelischen Lebenskern vernehmen wollen, nämlich die, dass sie persönlich vollkommen im Hintergrund leben, sich von jeglicher Führungstätigkeit fernhalten und aus meinem Offenbarungsgut keine religiöse Glaubensgemeinschaft gründen. Nur so können sie demütig bescheiden und unauffällig leben. Ich, der universelle Liebegeist, versuchte den gottverbundenen und über diese auch den himmlisch abgewandten Menschen stets zu helfen, doch immer wurden ich und die himmlischen Wesen durch viele Hindernisse davon abgehalten. Da weder ich noch ein himmlisches Wesen sich den Menschen aufdrängen darf, konnten die tief gefallenen Wesen ihre trügerische Welt bis in diese letzte Phase der Endzeit geschickt aufrechterhalten. Dies gelang ihnen deshalb so gut weil sie es bisher meisterlich verstanden, die energiestärksten himmlischen Wesen, die im himmlischen Sein in ihrer Evolution am weitesten fortgeschritten waren und sich erstmals vor Jahrtausenden freiwillig im Heilsplan zur Schöpfungserrettung auf der Erde inkarnierten, mit vielen Blendwerken und unwahrem Wissen zu manipulieren und letztlich eher geführt völlig unter ihre Kontrolle zu bringen. Die arglistigen Fallwesen im erdgebundenen Jenseits und ihre inkarnierten Helfershelfer hielten die Heilsplanwesen über das himmlische Leben heimtückisch unwissend. Sie täuschten diese bis heute vortrefflich durch ein unwahres religiöses Wissen und erfundene religiöse Geschichten über hochrangige geistliche sowie über ihnen untertänige Medien und einflussreiche weltlich und religiös orientierte Menschen. Deshalb habt ihr nur wenig wahrheitsgetreues Wissen über das himmlische Leben. Die meisten Botschaften wurden von Religionsfanatikern und ihren Auftraggebern so sehr verfälscht, dass ihr immer wieder in das personenerhebende Leben der unverbesserlichen Menschen aus dem Fall geraten seid. Kaum einer der gottverbundenen Menschen kann es in der heutigen Zeit fassen, dass diese Welt der Gegensatz zum himmlischen Leben ist. Sie sind sehr erstaunt, wenn sie eine himmlische Botschaft von mir, dem Liebegeist, zu lesen bekommen worin ich das unpersönliche himmlische Leben ohne führende Wesen schildere. Viele gottverbundene Menschen, die an eine Religionsgemeinschaft und deren Lehre gebunden sind und zum ersten Mal von mir, einem unpersönlichen universellen Wesen, Gott im Ich Bin, Liebegeist, und von einem persönlich unauffälligen, demütigen und bescheidenen Leben der himmlischen Wesen hören, das ohne Führungswesen stattfindet, werden darüber aufgebracht sein weil ihr gegensätzlich programmiertes Bewusstsein dieses neue Wissen sofort ablehnt. Haben aber manche von ihnen es trotz vieler innerer Widerstände geschafft, hierher meine Botschaftsübermittlung zu lesen und legen sie nun aus der Hand, dann war ihr Lesen nicht umsonst bzw. lohnenswert für ihre innere Seele. Einmal wird für sie in den jenseitigen Bereichen der kosmische Zeitpunkt kommen, an dem sie für ein neues geistiges Wissen herzlich aufgeschlossen sind. Dann werden sie sich gerne an mein himmlisches Wissen erinnern, das ich ihrem Menschen einmal anbot, der es aber noch nicht verstand und es deshalb ablehnte, und dieses aus dem Speicher ihres Unterbewusstseins hervorholen. Dieses Wissen kann sie dazu anregen Weiteres von mir zu erbitten, das dann ihre bisherige Lebensanschauung völlig verändern und dem himmlischen Leben ein großes Wegstück näher bringen kann. Wahrlich. Dieses neue unbekannte Wissen aus der himmlischen Quelle über den religionsfreien Künder, der demütig, bescheiden und unauffällig im Hintergrund lebt, können Sie natürlich anzweifeln und abweisen, weil Sie dazu die Freiheit haben. Doch mein Liebegeist Geist rät Ihnen, zuerst in sich zu gehen und mich zu bitten, Ihnen von innen, auf der Gefühlsebene Ihres Herzens, Impulse über ihre Seele zu übermitteln, damit sie über das neue geistige Wissen bzw. die himmlischen Lebensweisen tiefgründiger nachdenken und auch logisch kombinieren können. Dann ist es ihnen vielleicht möglich, die Botschaft dem Sinn nach besser zu verstehen. Mein Liebegeist kann euch leider keine äußeren sichtbaren oder innerlich wahrnehmbaren Beweise über die Botschaftsaussagen anbieten, da ihr in einer Welt der feststofflichen Teilchen lebt im Gegensatz zum realen, feinstofflichen himmlischen Leben der reinen Lichtwesen. Deshalb habt ihr nur drei Möglichkeiten, entweder die Aussagen in den Botschaften dem Sinn nach zu glauben oder sie als vermeintliche Unwahrheit abzutun oder aber auch geduldig zu warten, bis euer geistiges Bewusstsein so weit gewachsen ist, dass ihr alles besser verstehen könnt. Nun, euer Vorgehen wird von Bewusstsein zu Bewusstsein unterschiedlich ausfallen. Ihr habt dazu die völlige Freiheit, weil ihr für euer ewiges Leben selbst verantwortlich seid. Habt bitte Verständnis dafür, wenn euch von mir, dem himmlischen Liebegeist im Ich Bin, in den Botschaften nur kurze Anhaltspunkte zur besseren geistigen Orientierung angeboten werden. Diese nenne ich deshalb Ich Bin-Liebetröpfchen, weil das menschliche Bewusstsein die große Fülle des tiefgründigen himmlischen Weisheitswissens nur tröpfchenweise erfassen kann. Deshalb ist es ein mühevoller Übermittlungsvorgang nicht nur für mich, den Liebegeist, sondern vor allem für den Künder, der meine himmlischen Botschaftsmitteilungen empfängt. Er muss die vielen Liebetröpfchen aus der größten himmlischen Wissensquelle in seinem menschlich-seelischen Bewusstsein sammeln und richtig einordnen, damit ihm ein größeres Mosaikbild des geistigen Lebens ersichtlich und verständlich wird. Dabei helfen ihm mein Liebegeist und die himmlischen Wesen über seine Seele mit wegweisenden Impulsen, wenn er tagsüber über das neue Wissen nachdenkt bzw. logisch kombiniert und die für ihn wichtigen Wissensteile seinem noch unfertigen kosmischen Lebensmosaikbild beifügt. Wahrlich, eine sehr schwierige Aufgabe für einen euch ebenbürtigen, selbstehrlichen medialen Menschen, der sich täglich neu zurechtfinden muss, um mit dem neuen Wissen geistig wachsen zu können. Es ist von ihm eine ständige geistige Umorientierung erforderlich, denn sonst können von mir, dem Liebegeist, in den Botschaften keine weiteren neuen Wissensdetails aus dem Leben der himmlischen Wesen über unsichtbare Geschehnisse in eurer Welt und im materiellen Kosmos sowie aus den feinstofflichen Fallbereichen über sein seelisch-menschliches Bewusstsein durchkommen. Hat der Künder sein neues himmlisches Wissen nicht erfolgreich geistig eingeordnet und setzt er es im täglichen Leben nicht um? Dann erfolgt in seinem seelisch-menschlichen Bewusstsein keine Öffnung für weitere himmlische Lebensregeln, die den geistig orientierten Menschen in dieser Welt noch unbekannt sind. Doch der Zustand des geistigen Stehenbleibens über mehrere Jahre ist für einen himmlischen Künder aus folgendem Grund sehr gefährlich. Wenn ein Künder über mehrere Jahre von mir, dem Liebegeist, viele himmlische Energien durch die Botschaftsaufnahme erhielt, jedoch in dieser Zeit keine geistigen Fortschritte machte, weil er das Botschaftswissen nicht nach und nach in sein Leben einbezog, um seelisch-menschlich höher zu schwingen, damit den geistig dürstenden Menschen ein erweitertes und tiefgründigeres Wissen durch sein Bewusstsein angeboten werden kann, das für ihre himmlische Rückkehr von großer Bedeutung wäre, dann werden ihm keine weiteren Energien mehr vom himmlischen Sein bereitgestellt. Wahrlich, diese Maßnahme entspricht dem himmlischen Sparsamkeitsgesetz, das deshalb existiert weil Unmengen an himmlischen Energien, die zur Aufrechterhaltung der Fallwelten und der darin lebenden Wesen und der Natur aus der himmlischen Urzentralsonne ausgeflossen sind, von den tief gefallenen Wesen rücksichtlos und achtlos verschwendet wurden. Aus diesem Grund verminderte sich die Energie in den Fall- und himmlischen Welten rasch, weil sie miteinander energetisch verknüpft sind und für beide Schöpfungen immer ein gerechter Energieausgleich aus der himmlischen Urzentralsonne stattfindet. Doch einmal waren die Auswirkungen des Energiemangels verheerend, weil die himmlische Urzentralsonne mit der Aufbereitung der großen Mengen verbrauchter Energien aus lichtschwachen Fallwelten, worin umnachtete Wesen lebten, und dem Nachschub nicht mehr nachkam. Deshalb haben damals himmlische Wesen einheitlich ein Energiesparsamkeitsgesetz ins Leben gerufen und es mir zur Verwaltung übertragen. Aus diesem Grund werden einem geistig stehen gebliebenen Künder von mir, dem Liebegeist, nach einer gewissen irdischen Zeit keine weiteren Energien mehr für Botschaften ohne erweiterte Aussagen gegeben. Eine Aufklärung über das himmlische Sparsamkeitsgesetz oder eine Warnung, damit der Künder sein himmlisches Wissen nach und nach umsetzt und mich aus der himmlischen Quelle weiterhin vernehmen kann, dringt über seine Seele nicht an sein Oberbewusstsein vor, weil mediale Menschen oftmals ein Leben führen das nicht auf Energiesparsamkeit ausgerichtet ist und ich deshalb durch ihre ungesetzmäßigen seelischen Belastungshüllen mit einer Mitteilung oder Impulsen nicht hindurchkomme. Das wirkt sich für einen geistig stehengebliebenen Künder schmerzlich aus, weil er und seine innere Seele in ihrer Schwingung absinken und deshalb beide nicht mehr die benötigte hohe Frequenz zur Aufnahme meines Liebewortes aus dem Ich Bin-Liebestrom aufweisen. Das Ergebnis davon ist, wie ihr von mir erfahren habt, dass er unbewusst Wissensabrufungen aus seinem seelisch-menschlichen Unterbewusstsein vornimmt, ähnlich meiner himmlischen Inspiration. Dies geht dann so lange, bis einmal die in den menschlichen Genbasen gespeicherten Energien aus meinen Botschaftsübermittlungen ausgeschöpft sind. Die meisten Abrufungen aus dem seelisch-menschlichen Unterbewusstsein sind unverkennbar von religiös-geistiger Art. Diese weisen anfangs noch eine höhere Schwingung auf, die sensible Menschen in sich fühlen können und deshalb getäuscht glauben, es handle sich um eine Botschaftsübermittlung aus der himmlischen Quelle. Doch wenn die Energien zur Abrufung des gespeicherten Wissens in den Genbasen verbraucht sind, dann versuchen religiös-fanatische Seelen aus dem erdgebundenen Jenseits den gefallenen Künder, wie ihr schon von mir erfahren habt, ersatzweise für mich, den universellen Liebegeist, aufdringlich zu inspirieren. Wenn er aber eine oder mehrere dieser eigenwilligen religiös verbissenen Seelen über die geistige Innenschau sehen kann, dann wird es ihm vielleicht bange, so dass er intensiv darüber nachdenkt, ob er wie bisher weitermachen will. Immer wieder geraten ahnungslose mediale Menschen in die geistigen Fangnetze religiös-fanatischer erdgebundener Seelen und werden von diesen massiv beeinflusst. Sie missachten schon lange die Freiheit der Menschen und auch der jenseitigen Wesen, die sich in ihre Nähe wagen. Den auf ihrer Wellenlänge schwingenden medialen Menschen drängen sie ihr immenses Speicherwissen aus den Fallwelten gewaltsam auf und gaukeln ihnen vor, sie würden nach meiner Weisung handeln und könnten bereits in die himmlischen Ebenen schauen. Tatsächlich schauen sie in der Innenschau in ihre seelischen Bewusstseinsspeicherungen, dorthin, wo sie sich einmal zeitweise in den höheren Fallwelten aufhielten, bis sie durch viele Gesetzesvergehen so sehr in ihrem Bewusstsein und ihrer Schwingung fielen, dass sie erdgebunden wurden. Da sie alleine nur über wenige Bewusstseinsenergien verfügen, schließen sich mehrere gleichgesinnte erdgebundene Seelen energetisch zusammen und schauen ab und zu in lichtvollere Fallwelten. Aus diesen beziehen sie die Informationen, um den medialen Menschen eine Planetenbeschreibung durchzugeben. Diese sind dann von deren Wissensübermittlungen sehr begeistert und wollen davon immer mehr erhalten, aber sie kommen nicht darauf, dass sie irregeführt wurden. Die geistige Verbindung zu den eigenwilligen Fallseelen kostet ihnen viele Lebensenergien. Sie kommen erst dann hinter die Verirrung und Täuschung, wenn sie aus Energiemangel erkranken. Denken sie einmal tiefgründiger über das aufdringliche Verhalten der Seelen nach, dann können sie noch rechtzeitig erkennen, dass es nicht sein kann, dass ich mediale Menschen nachts durch jenseitige Wesen wecken lasse, damit ihnen eine wichtige Botschaft, angeblich von mir, an die Menschheit übermittelt wird. Wahrlich, noch nie habe ich, der universelle Liebegeist oder die himmlischen Wesen mediale Menschen mit geistigem Wissen bedrängt und ihnen auch nicht die Weisung gegeben, dass sie jederzeit, am Tag und in der Nacht, für meine himmlischen Mitteilungen aufgeschlossen sein sollen. Das widerspricht der Wesensfreiheit die aus der himmlischen Sicht auf alle Ewigkeit unantastbar ist. Aus geistiger Unwissenheit geht den betroffenen medialen Menschen, die Tag und Nacht auf den Empfang von Mitteilungen jenseitiger Seelen ausgerichtet leben, lange Zeit kein Licht darüber auf, worauf sie sich da eingelassen haben. Ihnen kann mein Liebegeist auch keine warnenden Impulse geben, da sie für meine hohe Lichtschwingung nicht mehr empfänglich sind. Das ist wahrlich tragisch für gutherzige mediale Menschen die ahnungslos in die Falle hinterlistiger jenseitiger Seelen geraten sind. Andere mediale Menschen wiederum, die sich noch nicht richtig im Spiegel der Selbsterkenntnis erkannt haben und ab und zu noch gerne hochmütige Wesenszüge ausleben und sich mit dem Botschaftswissen persönlich darstellen, werden auch bald in die jenseitigen Bereiche gelangen, in denen sich hochmütige, dunkle Seelen aufhalten. Sehen Sie einmal diese Seelen, von denen Sie bisher inspiriert wurden, dann sind sie daraufhin so sehr schockiert, dass sie ihre freiwillige Heilsplanaufgabe aufgeben. Nicht selten verschaffen sie sich dann einen geistigen Ausgleich und beginnen, ihr gesammeltes geistiges Wissen in Vorträgen und Seminaren persönlich zu lehren. Das ist dann der Zeitpunkt, an dem sie aus geistiger Unwissenheit und Ahnungslosigkeit über das unpersönliche, lehrfreie himmlische Leben sich durch neue, größere Belastungen noch weiter vom himmlischen Sein entfernen. Kaum einem gottverbundenen oder geistig orientierten Menschen war es bisher bekannt, dass ein belehrendes Verhalten gegen die himmlischen Lebensrichtlinien verstößt. Das führte dazu, dass herzliche mediale Menschen, die auf mich in ihrem Inneren ausgerichtet waren und himmlische Botschaften empfingen, begannen ihr zuerst von mir aufgenommenes Wissen öffentlich in größeren Seelen vor vielen interessierten Menschen persönlich zu lehren. Dabei wurde ihnen viel Bewunderungskraft einpoliger Art von den Zuhörern übertragen und darum fühlten sie sich nach ihren geistigen Vorträgen sehr gut, da ihre Körperzellen in nur kurzer Zeit energetisch sehr aufgeladen wurden. Ihr lehrendes Verhalten wurde ihnen aber zum Verhängnis, weil sie sich dadurch im gegensätzlichen Lebensprinzip der Fallwesen und in einer einpoligen Schwingung befanden. Deshalb war es ihnen ab dem Zeitpunkt ihrer wiederholten geistigen Lehrtätigkeit nicht mehr möglich, sich aus ihrem Inneren zu hören. Weil manche mediale Menschen aus geistiger Unwissenheit in die persönlich aufwertende Rednerrolle der Fallwesen geraten sind, wurden sie ab diesem Zeitpunkt von hinterlistigen jenseitigen Fallwesen gesteuert. Viele von ihnen wurden diesem hochmütigen Wesen, die über ein immenses geistiges Wissen verfügen, das sie noch aus ihrem Bewusstsein abrufen können geistig hörig und ebenso ihre Anhänger. Das ist traurigerweise aus meiner himmlischen Sicht die sich stets wiederholende große Tragödie bei herzensguten medialen Menschen und deren aufrichtigen Anhängern in dieser Welt der unzähligen Fehleinschätzungen, Irrtümer und trügerischen Blendwerken, die seit Jahrtausenden von den hinterlistigen Fallwesen immer wieder aufs Gatteis geführt werden und dabei schmerzlich stürzen. Nun habt ihr von mir wieder einige neue bzw. unbekannte Wissensbausteine angeboten erhalten, die euch vielleicht nachdenklich stimmen. Fortsetzung im Teil 2 Auszug aus der göttlichen Botschaft Die gelebte Demut – der Schlüssel zur himmlischen Rückkehr Erst dann, wenn der persönliche Stolz und die Überheblichkeit überwunden sind und das menschliche Ich zu bestimmen und herrschen aufhört endet das menschliche und seelische Leid und das kosmische Wesen lebt wieder im göttlich-harmonischen Liebestrom der Einheit, Gerechtigkeit und Wesensgleichheit sowie in Frieden und Freiheit.